Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer oder der Boss, hier vom Boss Channel Number One meine Freunde Und heute kommt in die erste Folge von True Stories aus Saint-Tropez, also quasi Staffel 2 von True Stories Und erstmal hier den Typen wegflexen, Okay, doch nicht Und ja, True Stories aus Saint-Tropez und ich denke mal, fange ich auch mal ganz locker flockig an Und zwar war das ja vor ein paar Wochen erst, also ist jetzt nicht so lange her, in Saint-Tropez und zwar erzähle ich, glaube ich, in der ersten Story, sag ich mal, in der ersten Abteilung, ja, Kapitel 1 quasi, die Anreise. Und zwar war das erstmal ganz locker easy, und zwar, ihr wisst ja, ich ähm, habe einen Kollegen hier, Kollege Fries, ist ein Flugzeugflieger, äh, Helikopter meine ich natürlich, also, er fliegt halt Helikopters, und dann hat er mich halt ganz easy, bin ich halt mit ihm dahin geflogen Ja, also das war erstmal nothing special, meine Freunde, aber zu seinem ähm, Fliegertalent, ähm, kommen wir später nochmal in der Geschichte, also das kommen wir nochmal drauf zurückzugreifen. Und zwar waren wir dann erstmal so in St. Tropez, haben erstmal ein bisschen gechillt, war alles an sich ganz locker lässig, war echt cool, so ist eine coole Stadt. Und waren wir dann halt so, ne? aber irgendwann wurde uns dann langweilig, dachten wir so, ja, jetzt müssen wir erstmal ein paar Bitches ja. Und ihr wisst ja, also wir haben schon krasse Körper, ja, also wir sind schon breite Boys, kann man sagen. Und ja, dachte ich mir so, ja, wie, wie machen wir das, wie machen wir jetzt die Bitches hier aufmerksam, weil ich sag mal so, da wo wir wohnen, sind wir schon relativ bekannt bei den Bitches, so da müssen wir jetzt nicht mehr allzu viel machen, ja, die kommen da eher auf uns zu meinen, so, yo, Boss und Freeze, ähm, wollt ihr uns ballern, so in dem Sinne halt, ja. Also, nicht so viel Körpereinsatz müssen wir da machen. Und ja, da waren wir halt da, waren das so gar nicht mehr gewöhnt, ja. Dachten wir so, ja, was machen wir jetzt? Aber meine Freunde, ich wäre ja nicht der Boss, wenn ich immer ein Hintertürchen offen hatte. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe ja hier GTA 5 gespielt, meine Freunde. Und da habe ich gesehen, da war so ein Strand, war ja in saint -Tropez auch, da war auch ein Strand. Und da war quasi so ein Fitnessstudio am Strand, ja. Da dachte ich mir so, habe ich hier die Zusammenschlüsse kombiniert, meine Freunde. Weil, wenn du was in GTA am Strand gibt muss es da ja quasi auch sowas geben. Ist ja an sich logisch, meine Freunde, ja. Da muss man einfach mal manchmal eins und eins zusammenzählen und dann kommt auch zwei raus, ja. Also quasi die Lösung. Locker, easy habe ich das dann gemacht, ja. Hab da gesucht, so ein bisschen, aber irgendwie habe ich nichts gefunden, ja. Also, ich habe da keinen Strand gefunden. Also, ein Strand schon, aber kein am strand da Dachte ich mir so, okay. Was ist jetzt los? Da dachte ich mir so, okay. Was mache ich jetzt? Und ja, da war halt keiner. Habe ich dann nochmal nachgefragt, hier beim König von Santropea, ja, wo ist das? Dann meinte er so, ja, gibt's nicht. Habe ich ihn erst mal geboxt und meinte, ja, gibt's immer noch nicht. Das ändert jetzt auch nichts so. Dann war er halt im Krankenhaus, aber das ist eine andere Geschichte. Da dachte ich mir so, ja, was mache ich jetzt? Aber, meine Freunde, dann hatte mein Kollege Fries eine Top-Idee. Und so meinte er dann, ja, er kann ja einfach mit so einem Helikopter, mit so einem, mit so einem Seil, hier zu der Stadt von GTA fliegen, also quasi nach Los Angeles oder so. Kein Plan, oder New York. Und ist halt quasi, hat dann das Fitnessstudio an seinem Seil festgebunden und hat es dann quasi nach Saint-Tropez rübergetragen. Und so konnten wir dann am Ende des Tages doch noch trainieren. Und dann haben die Bitches auch gesehen, okay, die sind krass. Und dann haben wir auch die ein oder andere Bitch weggeballert, meine Freunde. Ja, oh, der sitzt ja in der Ecke noch. Und ja, würde ich mal sagen, erste Story, das reicht erstmal so als kleiner Vorgeschmack, meine Freunde. Was da noch alles so passiert ist, kann man sich vorstellen, meine Freunde. Ja, Könnt ihr euch auf jeden Fall anschnallen, ja, wie Rennfahrer, weil die schnallen sich auch immer an. Zumindest meistens. Und ja, freut euch drauf auf die nächsten Folgen. Hier kommentieren, bewerten und sowas nicht vergessen. Damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand seid, meine Freunde. Und damit ich auch sehe, ob euch... True Stories aus St. Tropez gefällt. Aber ich denke mal, schon ist ja ein krasses ähm, Format, würde ich mal sagen, ja. Und hier 18 zu 7 und euer EMPWI oder Boss Order the no homo,